Hallo zusammen, ich bin Alex. Ich bin Medizinprodukte Technologe im ersten Lehrjahr und möchte euch mal den Berufsalltag zeigen. Kommt mal mit. Hier sind wir in der unreinen Seite. Da kommen die im OP benutzten Medizinprodukte zu uns wieder zurück und wir tüen sie dann wieder fachgerecht wieder aufbereiten. Voraussetzungen der, der Beruf Medizinprodukte und sind, du darfst keine Angst vor Blut haben, musst sorgfältig und präzise arbeiten schaffen und zudem musst du technisch versiert sein. Das Coolste an meinem Beruf ist, dass ich Instrumente aufbereite, die der Chirurg braucht, zum Leben zu retten und ich somit einen grossen Beitrag zum Wohl unserer Patienten leisten in der reinen Zone wird die Aufbereitung der Medizinprodukte fortgesetzt. Dabei werden die Instrumente optisch kontrolliert, auf Funktion geprüft und nach Siblisten gepackt. Nach der Verpackung werden die Instrumente noch sterilisiert und auf die jeweilige Abteilung gebracht. Wir suchen Menschen mit Kopf, Hand und Herz. Und wenn es dir gefallen hat, kannst du dich doch bei KSA bewerben.